Aufnahme Ah. Ich kann dich leider nicht boxen. Ich habe sie erwartet. Ach schon? Ja. Ich habe eine kleine Frage, ist das echt oder haben sie einfach ihr Hemd eingefärbt? Äh, ich habe sie eingefärbt. Okay, okay. Wissen Sie, so violett wie hat mir nicht so gefallen, ich dachte so, da muss eine rote Fleck drauf. Und da mit wir guten Morgen und auch halt ins Mühl. Heute, äh, GTA, ja volk 13. Oh mein Gott, Volk 13. Aber zählst Die, du doch mit? Ja. Das ganze Zeug hat zwar nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Aufgaben. Und wir haben äh, erst 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 davon gemacht. Hä? Oh, so. Hä, hey, was? Wir hatten ja jedes Mal eine Aufgabe gemacht. Hey, hey, hey, Vielleicht haben wir einmal, zweimal mhm. bei Bäche gemacht. Aha! Drei Mal no. ja. Aber heute was wird heute gemacht? Wir einmal, einmal eine Unnötig. <lacht> nein, nein, nein. Heute gehen wir uns Waffen beschaffen. Da wir natürlich viel zu wenig geil. Waffen eigentlich in unserem Inventar haben. Und die natürlich, die wir schon nicht nicht brauchen aus irgendwelchen nein, Gründen. Nein, nein. Hm. Das ist schlimm. Gehen wir noch jetzt neue Waffen. Hm. Oh, okay, dann okay, let's go! So, ich bekomme noch eine Instruktion vom Leicester. Mm. Lester. Oh, ja, Leicester! Du muss noch Waffen aussuchen. Welche nehmen wir denn? Von eben. Oh, da ist er jetzt gerade am Schnurren. Hm. Was nehmen wir denn da? Achso, er ist Wir haben ja. Mikro-MP-Bewaffnung hm. und Schrotflintenbewaffnung. Ich würde für Mikro-MP. Hm. Oder? Was also ich... haben wir zur Möglichkeit? <lacht> Mikro-MP oder Schrotflinte? Ich... <lacht> Mikro-MP. Und bei beiden machst du einfach noch genau die gleich okay, bei Oh, Mikro-MP. Mikro Mikro-MP. Let's go, let's go. Okay, okay. Und die quasi, dann bist du dann auch schon auf uns. Ja, ja, ja. Hm. Was ist das Fazit? Hey, Aber ist das ein also, Lichtfahrer? Ah, das ist, ist ein okay. okay. They they äh, ich muss zuerst mal mit der so okay. Teleportieren sprechen. Was es ist, ich? das wirst du gleich sehen. Wir laufen kurz ins Rücken, komm. Was glaubst du, was Laufen wir ein Stück. Was glaubst du, was es ist? Irgendetwas oben los. Woher weißt du das? <lacht> ganz vergessen. Aber was? Hm. Liebe Leute, ich bin wirklich in der Zeit überhaupt nicht mehr am GTA spielen. Wegen dem habe ich jetzt ganz vergessen, dass wir hier in GTA ja fast. Langsam jumped, halt. <lacht> so langsam gejumpt hat. jumped oder? So. ja wie sagen wir, was haben wir für Zeit? Was wir für Zeit haben? Äh, 1.46 Uhr. Wir <lacht> haben tatsächlich Viertel vor 2 am Morgen. Und heute so oben um 18 Uhr kommt dann das Video online. Nein! Hey. Äh, <lacht> wir müssen gerade ein bisschen sein. pressieren. <lacht> <lacht> <lacht> Sei <Meister>. ich. <lacht> <safe -off> <lacht> so da, DJ Jamie in der Haus ist da ein schöner Auflecker hier. <lacht> auf, So da, da. Ich mach Musik, dass ich will, ich, dass ja sowieso uncut wird. Da. Mach ja, ich jetzt <lacht> Okay, lang. So, also, wir sind hier in unserem wunderschönen Bus. Ich stand da auf dem Dach drauf, oh mein Gott. Ist doch wunderbar. Das ist die einzige GTA-Fahrt, die das kann. Kann ich auch da klettern? Ich es eigentlich nicht riskieren, aber. Doch? <lacht> ich bin oben bei diesem toten Kopf. Ah! <lacht> Hallo! Ja, ah, hast gemerkt, dass Sonny ja. das hat jeder gesagt, extra gemacht. Ich hab ihn Ah! Hey, der Bus ist im Fall immer nicht. Warum jetzt zentimeter du auf zentimeter drin. <lacht> Haben die das gewusst? Nein, weil es nicht, nicht gelistet ist. <lacht> Doch irgendwo ist öffentlich, auf irgendeinem Kanal. Wow, das ich wohl schon mal einen Kanal promoten Oder weißt du, wer ich damals war? Also gehen alle also, Millimeter rein. <lacht> oh Gott, halt. Ich will zwar kein einziger Abonnent plus machen schlussendlich, aber. Und übrigens. Ja. Ah, ja. Hallo! Ich verlierst die Dekoration, Mann! Wir haben hier letztens einen Rekord gemacht. Ja, ich einfach so einen scheiß Totenkopf jetzt um. Nämlich. Ja, ja. Wir haben einen Rekord gemacht. Wir haben innerhalb von einer Woche die schlechteste Aufrufzahl gemacht, die wir eh haben. Aber wir haben innerhalb von drei Wochen die beste Aufrufzahl gemacht, die wir haben. In meinem normalen Welt. Also in letzter Zeit gehen das Spektrum gerade sehr auseinander, muss man sagen. Vier ja, auf ja. in einer ganzen Woche und I Like. Alter, ja, nimm doch den ganzen Bus gerade auseinander. <lacht> <lacht> ah ja. Bitte äh, Ja, vier Wochen, I Like. Nein, was bitte? <lacht> Nein, vier Lei. vier auf Like. Ja ja. Das in einer Woche, das ist eigentlich sozusagen ein Rekord. Danke an deine Like. Ah, Alter, Sedig, bitte. <lacht> <lacht> jetzt, bei mir bist du auf der Bus gegangen. Ah, jetzt bist du schon da. <lacht> ich stand in der Bus. Ah, der hat einfach einen Bushaltestelle auf vom Dach. Zum Glück stand ich nicht auf dieser Bushaltestelle. Komm, ich. ich boh, das oh. uh. so, schon Ich probier's es nochmal! Ich probier's es nochmal. Ich, noch ich, ich stelle so. mich. Wow, what? I don't know. was ist der Was ist denn da machen? Was ist denn Ich bin ehrlich, ich kann dich drauf abwählen. Ja, kriegst du ihn aber nicht. Ja, du. <lacht> das war jetzt wirklich <lacht> Ich habe hier vorher geschaut, zu welcher Straße jetzt muss. Und du gehst aus der Serft Wo geht's es denn auf der Anhänger? Ich, äh, ich komme nicht raus. Ins Palomo-Hochland. Ah! ah. Das Palomo -Homo -Hochland. Ins Palomo-Homo-Hochland. Ins Homo-Hochland, genau. Ah! Ah! Ah! <lacht> <lacht> oh, wir gehen jetzt auf die Autobahn. Das ist nicht dafür, gedacht, dass wir jetzt hier auf die Strosse umläuft. Ja, Alter, ich stand jetzt nicht oben. Schau mal, wieder. ich da stand. Alter. Oh, jetzt So, ich setze mich jetzt in die rein. Äh, da mhm. bin ich von deinen Manövern geschützt. Schaffen wir es so unter der Brücke entlang? Ja, ja. Längstens. Was ist bei dir die Woche so gegangen? Ich bin im Moment oh, immer noch sorry. in der Berufsschule. Bei meiner Lärm habe ich ja... Sorry. Peter, habe ich ja eine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 Nein! Hey, jo, jo, jo, jo, Alter! <lacht> ich bin sehr unstabil auf dem, was. damit, wenn du fährst. <lacht> Alter! Oh, was war Ich muss uns auf der Map schauen, was an. Ah, bitte. Oh, Junge! Oh! Das ist doch interessant! Sehr interessant! Was hast du in der so gemacht? Äh, was habe ich die Woche gemacht? Schule. Fest, Leer. Äh, ja, du auch. Natürlich noch. ein bisschen den Brief geschrieben ja. dort. Ich habe die erste Rechnung bekommen. oh Omega. Die Gott. Rechnung. Hä? Also von daheim oder vom Geschäft? Nein, von DHL. Ja, hoi. Du weißt, wie nachts <lacht> <das> geschenkt <lacht> Ja. Hast du per Rechnung du? bestellt? Nein, eigentlich nicht. Aber der Zoll. <lacht> der der Zoll nein. Ist das das, was du für mich gekauft hast? Nein, für mich Schwester. 27 Stutz für Zollungsgebühren Alter. Und was ist denn, wenn man erfahren darf? Ein Pullover. Ein Pullover. Was ist so auf dem Pullover? Eternal God. Okay, kommt mir jetzt nicht bekannt vor den Namen. Ja, Alianik, danke. Ja. Äh, ja. Aber äh, ja. seht ich bei mir. Du kannst sagen ja oder nein, musst du musst auch sagen. Aber.. Output mir wir schon liken, was wir im Dezember machen. Es wird wahrscheinlich kein mhm. krasses ne? also also, Video dazu geben, wenn überhaupt. Aber es wird ein Video geben. Es wird vielleicht kein krasses geben, aber es wird eins geben, okay. Gut. Vielleicht auch so ein Launch-Video. Auf unserem Zimmer. Oh, was habe ich gerade gesagt? Auf unserem Zimmer. Oh, oh, oh. Jetzt finden wir eine schöne Location. Oh, jetzt habe ich schon viel zu fix geworden. Ja, eben. Das ist so wie eine Klassefahrt. Wenn so wie ein an. Lager. <lacht> ein hey, hey, Lager, wie du sagst. Wie ein Lager, es geht einfach alle aus dem Bus. Ist, ist das nicht <lacht> ist die Fortnite Battle, was? So, let's go. <lacht> Bro, ich bin nicht einmal <lacht> und auf die <lacht> Jetzt aber. Let's go! Ich mach mich parat oben. Ich weiß jetzt nämlich. Hallo, mal. wir kommen! Ah, ah, ah. das... ah, ich, ich noch Wo <lacht> <drauf. lacht> ist Nein. Ich komm drauf. Irgendwie. Ich schaff das. Roger, ich uns. Das nützt der Fuß. Nein! Oh. Hey! Ja, wenn du jetzt schon dran bist, kannst du das Teil hinten links auch gerade wegmachen. <lacht> das triggert. <lacht> ah, oh, das kann ich gar nicht. Das ist fest verbaut. Es ist fest verbaut. Weil ich hey, Chabin das Zeugshändig gemacht habe. <lacht> so, aber jetzt wird nochmal. <lacht> jetzt, jetzt fahren wir das Frage. aber auch richtig. Wichtige Frage. Hat der ein Minigun eine Batterie oder von wo kommt. Äh, wie funktioniert das? <lacht> ein Minigun. Muss musst du die am oben einstecken in der Steckdose, oder? Wenn ich es so mache, dann trübt sich was. und Das trübt sich nicht einfach. Also, Nimm schon, dass das irgendeine Batterie, hat, ja? Äh, was wo sind wir da? Was müssen wir machen? Auf die Jetskis steigen. Oi! Ja dann! Willst du mit dem mitfahren? Oi. Ah, oh, du sind Jetskis. Nein, ist schon gut. Hey, das ist mein Schätzchen. Ich nehme das Wasser, du Weisse. Passt ja. Hi, hey. hey, du fliegst ja richtig. Danke. Oh, das ist ein Felser. Das ist <lacht> Wieso haben wir jetzt Strassenbahn, <lacht> <lacht> wenn sie gut ist. So, ähm, was müssen wir machen? Wir grüßt nach den Schmuggler absuchen. Siehst du, du irgendwelche Schmuggler? Vorne Sch sind Schmuggler Es gibt so, ich Es ist. Hey. Ich Auf Bote! Aua! Ich bin gelandet. Nein. Immer wenn es heisst, Aua, du bist gelandet. Es ist spannend momentan. Keine Satz werden mehr gesagt, weil wir alle beschäftigt sind momentan. Stimmt. Sorry liebe Zuschauer. Liebe <lacht> Zuschauer, tut mir leid. Was müssen wir denn? ach Achso, steilen. Ja, wir müssen stellen. Ja, wie werden wir die stellen ich kann schon nicht aufmachen, die Kiste. oder müssen wir schon alle umbringen dafür. Was für eine Kiste? das sind so Kisten da. Ah, ich hab am aufgelesen. Hast du da auch etwas aufgelesen? Nein, ich warte mal. Da hinten müssen wir so ein Flugzeug nehmen. Komm jetzt, du musst in das Flugzeug ah, einsteigen. Warte, aber du musst schiessen, also ich fliege. Hm? Hm? Du musst schiessen. Warum? Weil du zählig bist und aufnimmst. Nein, du musst gar schiessen. Nein. Ja, also, kann ich, ich schiessen. Oh, H drückt das ist länger. also. So, der Lee! 25.000 Mitarbeiterbonus. So, rein da, komm, komm, komm, komm. Ja, das muss ich sowieso da. So, ja. der Lee! Ah, ist gut, dass du das machst, sonst hätte ich es nicht checkt. Ich hebe ganz langsam ab. <lacht> ja, da. <Alter. lacht> Aber du kannst auch schiessen vorne. Ich kann ein bisschen Kaliber. kaliber irgendwie ein gutes, bis man da umschalten kann. So, jetzt. Ich werde so abstürzen. Oh mein Gott, ist das. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh! Jimmy, nicht Jimmy, das. Oh! oh. Weißt du, ich sehe es da hinten, wie der Rumpf so aufgezogen wird. <lacht> wie es mich richtig abendrückt, wenn du vorne fliegst. So, wo sind denn unsere lieben Gegner? Au, oh, jetzt wird noch Stump geflogen. Oh, jetzt! Oh, da sind sie! Sorry, oh. transcript: Ich schieße sie ab. Ich schieße sie, mach sie kaputt. Komm, jo, sie Mann! Kaputt, jetzt hör auf mit der Instanz! Mach sie, kaputt. Nicht, mach sie <lacht> kaputt. Dann hör bitte auf, ein so kompliziert zu fliegen. Hast ja, du kompliziert fliegen? Ich fliege nicht kompliziert. Jo, Bro! <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Was für kompliziert? Fliegen, fliegen kompliziert. <lacht> oh! <lacht> seid ihr im Looping rein, weißt du? No. Soll ich ein Vorwärtslooping? Nice! Nein, nein, nein. nein, nein, nein. <lacht> So. Ich, ich fühle mich wie so eine, wie wir wir wir wir die Darth Vader Ich wir Ich fühle mich wie ein Sturmtruppler. Sturmtruppler. <lacht> ich weiß einfach ich viel das Gefühl, dass ich hier so Stormtrooper bereichere. Weil ich bereichere einfach gar nichts mit meiner Waffe. Was ist denn hier anscheinend? Du kannst G drücken oder so zum. <lacht> Alter! Hui! Oh, oh. Muss da vorne rein, glaube ich, oder? Da vorne rein. Hui! Ah, bei mir geht das Sound gerade richtig kaputt. Ich weiß ja. bei mir auch. So, und das haben wir dann auch schon. Die Bruise lügt oh. mich. Oh. Oh. Oh. Oh. <lacht> Huch. Hm. Hey. Was ist das? Huch. Was ist? Wow. <lacht> What? Wie <lacht> explodiert alles? So, Serik, komm. Vom Abschluss. Du kennst es vielleicht noch. Weisst du es noch, noch Serik? Was? Und weiß es doch noch. Wo bist du überhaupt? <lacht> Hallo? Ja, da hinten. Oh, warte auf die mich? Oh, oh. du? Du weißt doch sicher noch, oder? Was? Ja, dann willst du wieder wissen. Jetzt war es doch, Alter. Weiß ich, ich doch gar nicht. Ich falle es wieder rein. So ich sage meine letzten Worte noch. Ah oh, nein! Unbedingt abonnieren, liken. Und das europa park video schauen, ist das be beste Video bis jetzt. Die Glocke aktivieren, dass ihr unseres Vorhaben, wo bald in, in, in so einigen Wochen wird kommen, nicht verpassen. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend und ja. Eben nicht. Oh, oh, oh, oh, oh. Okay, ich muss noch ein bisschen überbrücken. Ich Vielen euch... Dank für's Zuschauen. Ähm, ja. Vielen ich Dank für's Zuschauen. <lacht> <lacht> es ist gerade sehr spannend. Ist ähm, sehr ich weiß nicht, ob ihr auch WM schaut. Ich schaue es ja persönlich nicht, weil ich bin jetzt hei, so ein Fussball-Typ. Ei, ei. Also, vergessen nicht, Like und äh, schönes Wochenende. Viel, schön, viel Spass! Und, und auf Wiedersehen! Jahre, jahre. <lacht>